Gott, ich liebe dein Haus, in dem du wohnst und den Raum, den deine Herrlichkeit erfüllt. An welchen Ort denken sie gerade? An eine Kirche? An ein lichtdurchflutetes Waldstück? Vielleicht an Gott in der Musik oder Gott, den man beim Wandern findet oder auch in der Kunst? Der Betende besingt hier das Allerheiligste des Tempels in Jerusalem. Wenn wir an die Sterbestunde Jesu zurückdenken, zerriss laut der Evangelien der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten, als Jesus starb. Mit seinem Tod gilt die Grenze zwischen Himmel und Erde als aufgehoben. Mit Jesu Tod und Auferstehung ist uns Gott nicht mehr nur im Jerusalemer Tempel gegenwärtig. So die Vorstellung vor einigen tausend Jahren, wie wir sie gehört haben aus Psalm 26. Gott, ich liebe dein Haus, in dem du wohnst und den Raum, den deine Herrlichkeit erfüllt. Es gibt viele Räume, wo kann ich Gott finden? Wir wissen, dass wir ihm überall begegnen können. Er hat sich immer wieder in denjenigen Zeiten ganz neu entdecken lassen. Viele finden Gott in der inneren Einkehr innere Einkehr, die draußen oder drinnen stattfinden kann, andere im Gottesdienst, beim gemeinsamen Singen, im Gebet einer guten, vielleicht auch schlechten Predigt. Dort bringt man sich in Verbindung mit Gott. Von der eigenen Dorfkirche hin bis zu den Kirchen, die man jetzt im Urlaub besucht. Dort will ich Gott finden, ihn aufsuchen, ihm mein Leid klagen, ihm danken. Gott lässt sich finden. In Jesus Christus sehen wir, dass Himmel und Erde Orte Gottes sind. Auch lebt Jesus in uns. Wir sind sein Tempel. Und dort, wo wir diesen aufrichten, da begegnen wir ihm. Und wo wir das tun, das ist uns freigestellt. Amen.